Ah, tschüss. Oh, du gehst. Ah, oh, du gehst. Ah, du gehst. Ah, du gehst. George Floyd, pass auf, bitte. Komm mit, komm mit, Hendrik. George Floyd. Oh, <lacht> bitte. <Auf. lacht> komm mal jetzt, komm mal. du komm short, komm short, komm short, short, short, ich hab ihn hören. Okay. GEORGE FLOYD! Ich raste aus. Ich raste hier komplett aus, wenn so. wir dieses Game thrown. Wenn, diese, wenn ich nächste Runde wieder Short hochspringe und dann wieder durch eine P90 sterbe, dann werde ich mich so mit Wasser übergießen, bis ich daran ersticke. Und dann alle Moralapostel, nein, das soll keine Anspielung auf George Floyd sein. Das war einfach komplett aus dem Kontext gerissen und kam mir halt so in den Sinn viel Spaß noch. Short P90, watch out, please. In the... Ja, natürlich ist es nicht, George Floyd. Da uns jetzt alle fünf weg. Ja. Wenn es oder oh, auf... Und Ja, schlecht. Fuck. Kein Kid. Vor dir dicken du Sau. Oh, du siehst was der Kopf. Ah, ja. Ja, Mann, Alter. Max und ich wieder am K.